natürlich auch zu Hause, zu Jugendhackt in Dresden. Applaus mein Name ist Deborah und ich bin eure Moderatorin für den heutigen Nachmittag. 2016 war Jugendhackt das letzte Mal mit einem Event von dieser Größe in Dresden und wir freuen uns total, dass wir jetzt heute in so großer Runde nach dieser Pause hier wieder zusammen im Hygienemuseum in Dresden sind. In den letzten beiden Tagen haben unsere 45 Teilnehmer hier gebastelt, entwickelt, geplant, getüftelt, programmiert oder kurz gehackt. Und heute möchten wir euch jetzt das Ergebnis der letzten 44 Stunden harter Arbeit vorstellen. Freut euch jetzt gleich auf unsere neuen Projektvorstellungen von unseren Teams. Genau, aber bevor wir mit den Projektvorstellungen starten, möchten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz Danke sagen, nämlich Danke an das Team des Medienkulturzentrums in Dresden. Möchtet ihr vielleicht kurz die Hände hochhalten hier im Saal? Genau, ohne diese Leute, die ihr hier seht. Ohne diese Leute, die ihr hier jetzt seht, hätte dieses Event nicht in dieser Art und Weise stattfinden können. Hier wurde ganz viel an Arbeitsleistung und, und Aufwand und auch einfach Liebe in dieses Event gesteckt. Daher Dankeschön von uns allen. Genau, und wir sagen auch noch mal Danke, nämlich Danke an den Sächsischen Landtag, der die Mittel bereitgestellt hat, um dieses Event ja auch zu finanzieren. Genau, denn diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Also an dieser Stelle noch mal Danke. Applaus So, und damit sind wir auch schon beim ersten Team, genau, ähm, würdet ihr zwei schon mal auf die Bühne kommen? Genau, wie läuft das Ganze jetzt ab? Also unsere neuen Teams kommen immer nacheinander hier zu mir hoch auf die Bühne und ähm, stellen dann die Projekte vor, an denen sie die letzten beiden Tage gearbeitet haben. Ähm, in den Pausen machen wir hier immer noch kurz, ähm, bekommt ihr noch kurz ein paar extra Infos hier zum Event. Ähm, und dann wird das, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr toller Nachmittag für uns alle. Deswegen, so, begrüßt jetzt mit mir schon mal das Team Paramedic mit Hendrik und Konrad. Ja genau, auch Hallo von mir, mein Name ist Konrad und das ist Hendrik und wir haben uns die letzten zwei Tage mit dem Projekt Paramedic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 Zu guter Letzt, danke für eure Aufmerksamkeit und vor allem für unseren Mentor Yuki. Super, vielen Dank für eure Präsentation. Wenn ihr noch kurz oben bleiben würdet, ähm, genau, was ich mich bei euch gefragt hatte, ihr habt ja wirklich hier schon ein, ein richtig großes System aufgesetzt bekommen in diesen zwei Tagen. Hattet ihr schon Programmiervorkenntnisse, bevor ihr zu diesem Event gekommen seid? Ja, wir waren beide nicht zum ersten Mal hier. Ähm, wir sind, also Ich bin zum vierten Mal hier, du zum zweiten Mal, dritten Mal. Und ähm, ich bin davor auf eine Informatikschule gegangen, wo ich halt einige Vorerfahrungen habe. Ja. Also ich hatte äh, das Tool eben auch ausgesucht, weil ich damit auch vorher schon ein bisschen Erfahrung hatte. Und dadurch äh, ging es natürlich ein bisschen einfacher. Und äh, man, es ging auch ziemlich gut, weil wir beide auch... Äh, nur ähm, bei dem Projekt eben mitgemacht haben, weil wir dann nur zu zweit waren. Da ging der Austausch eben sehr gut und ja, war auf jeden Fall äh, schön, dass wir dabei sein durften. Ja. Okay, vielen Dank. Genau, für unsere Zuschauer zu Hause. Wenn man hier ähm, nicht mit im Hygienemuseum dabei ist, dann kann das ja ein bisschen schwierig zu sein, äh, sich vorzustellen, ähm, wie ist das denn hier gerade? Also wie viele Leute sind hier da und, und wie funktioniert das Ganze hier? Deswegen haben wir für euch hier ähm, dieses Slide zum Thema Jugendhackt in Dresden mit äh, ein paar Zahlen vorbereitet. Und ich hatte es vorhin schon in der Intro gesagt, also wir haben 45 Teilnehmer, das ist eine super hohe Zahl und da sind wir auch sehr stolz drauf. Was auch noch recht besonders ist, wir haben in diesem Jahr hier eine recht hohe Anzahl an Teilnehmerinnen, die zu diesem Event gekommen sind, obwohl sie noch nicht besonders viele Vorkenntnisse hatten. Also von diesen 45 Teilnehmern zum Beispiel haben sich 11 selbst als komplette Anfänger bezeichnet und 26 haben auch angegeben, dass sie nicht besonders viele Kenntnisse haben. Und dann noch zu so einem Hack-Event zu gehen, das ist natürlich ein großer Schritt, deswegen da sind wir auch sehr stolz drauf. Außerdem sind äh, zwei Drittel der Teilnehmer hier tatsächlich ähm, 14 Jahre oder jünger. Das heißt, während bei solchen Events ähm, natürlich manchmal eher Leute kommen, die, ähm, die schon etwas älter sind, haben wir hier auch wirklich sehr viele ähm, junge Teilnehmer mit dabei, die sich an das Thema Hacken herantrauen. Genau. Zusätzlich wurden unsere Teams hier betreut von unseren äh, 20 Mentorinnen. Und das Besondere hier ist auch, diese Mentorinnen sind alle ehrenamtlich hier. Also die haben die Teams jetzt äh, während der letzten beiden Tage unterstützt und beraten und das alles am Wochenende in ihrer Freizeit. So, ich glaube, das ist auch nochmal wirklich eine Erwähnung wert. <lacht> genau, also vielen Dank ähm, auch nochmal an die Mentoren. Ähm, ansonsten waren hier acht Helfer mit dabei, die hier mit im Hygienemuseum waren und geguckt haben, dass alles ähm, wirklich reibungslos funktioniert und die auch das Hygienemuseum hier ähm, super toll mit Stickern eingerichtet haben. Das fand ich auch ganz, ganz klasse. Ähm, außerdem sechs Leute im Orga-Team, die geguckt haben, dass hier der ganze Ablauf auch steht und dass wir hier jetzt auch super toll live streamen können. Wir hatten vier speakerinnen davon auch schon in den äh, vorrunden die vorträge hier gehalten haben ähm, zu verschiedenen technischen themen und auch fünf lightning talks die sich dann noch mal etwas genauer ähm, auf bestimmte technische themen bezogen haben außerdem ähm, zum verbrauch es wurden hier 120 flaschen matte verbraucht wir hatten 240 negative corona tests und von den projekten die hier entstanden sind ähm, haben wir eben neun und damit können wir auch weitermachen mit unserem nächsten Team. Deswegen bitte ich jetzt um Applaus für das Team School Wi-Fi Rater mit Mattes, Merle und Kirill. Hallo? Gut, jetzt geht's. <lacht> ähm, wie schon gesagt, unser Projekt ist der School Wi-Fi Rater und ja, unser Motto ist sozusagen, kein WLAN in den Schulen, kein Problem. Warum überhaupt der School Wi-Fi Rater? Naja, jeder derzeitige Schüler kennt es wahrscheinlich, dass es in Schulen kein WLAN oder nur schlechtes WLAN gibt. Ähm, das sind natürlich die besten Voraussetzungen für eine digitalisierte Schule gut <lacht> unsere idee ist eine bewertungswebsite für wlan in schulen die zeigt positive beispiele aber auch negative beispiele von schulen so dass die negativen beispiele äh, sich durch tipps und die pläne der positiven schulen verbessern können ähm, zum design und der zum Design und den Funktionen, wir nutzen Sterne zum Anzeigen der Bewertungen und wie gut das WLAN ist. Jeder kann bewerten und die Website ist auf Handy und Laptop bzw. PC aufrufbar und dafür optimiert. Unsere verwendeten Technologien sind am Frontend HTML und CSS und im Backend eine Database, das ist SQLite und Python mit, wie ist das? Mit dem Framework Bottle. Ja, unsere Erfahrungen durch dieses Projekt sind zum Beispiel das Verknüpfen der verschiedenen Teilprojekte in ein ganzes System, da wir ja teilweise auch in unterschiedlichen Gruppen gearbeitet werden. Das alles zu verbinden war für uns teilweise eine neue Erfahrung. Und vor allem auch mit Python und Bottle, das mit dem Webserver. Dann hatten wir ein kleines Problem mit den Anzeigen von Bildern. Das hat nämlich am Anfang nicht geklappt, die, in unserem Fall die Sterne. Wir haben eine Lösung gefunden, die als Symbole zu benutzen, das dann funktioniert hat. Und natürlich haben wir auch sehr viele neue technische Fähigkeiten Erweiterung bekommen, vor allem in HTML mit CSS und in Python. Unsere Zukunftspläne sind Siegermedaillen für die besten Schulen. Dann Verlinkung der Schulwebsites, besseres Design in CSS und so, Anmeldung für die Schüler, dass sie nur einmal äh, irgendwas abstimmen können und nicht einfach nur spam können. Und dann auch natürlich Datenschutz und die Filterfunktion für die Schulen in einer Region, wie zum Beispiel für Dresden. Du bist... Ähm Genau, jetzt kommt die Live-Vorstellung unserer Website. Ihr seht schon eingeblendet die ähm, URL der Website. Könnt ihr gern mit eurem Laptop oder mit eurem Handy draufgehen und abstimmen. Jo, äh, dann warten wir mal kurz. Ich glaube, gleich können wir dann auch umswitchen. Ähm, ja. Im Grunde wisst ihr schon alles über das Programm. Ich muss jetzt hier ein bisschen Zeit wegmachen. <lacht> Und äh, es gibt nur zehn Schulen zur Auswahl. Die sind größtenteils auch alle ausgedacht. Also ihr könnt für irgendwas abstimmen, was ihr wollt. Äh, wie weit seid ihr jetzt so? Okay. Dann... Sieht man jetzt hier die Website, das ist die Startseite mit der Rankingliste Da gibt es jetzt hier die zehn Schulen mit den Bewertungen und man hat eine Sterneanzahl und das Durchschnittsrating der Schule. Dann können wir mal hier auf Bewertungen abgeben klicken. Und, äh, ja, dann kann man jetzt hier die Schule wählen. Und äh, ja, nehmen wir mal hier die Jugend-Hack-Schule und geben natürlich fünf Sterne, ist ja logisch und dann senden wir die Bewertung und unsere Bewertung ist abgegeben. Jo, das war's. Super, vielen Dank an das Team School Wi-Fi Rater. Genau, ihr könnt den Laptop auch noch kurz dran lassen. <lacht> Kein Problem. Ähm, geht ihr alle auf dieselbe Schule? Ja. Okay, wenn ihr dieses Projekt jetzt in echt umsetzen wollen würdet, habt ihr euch schon überlegt, ähm, welche Schulen ihr vielleicht zuerst ansprecht? Nö, eigentlich nicht wirklich, oder? <lacht> genau. Also ihr guckt jetzt nicht zuerst zum Beispiel, dass, wir alle Schule, dass ihr alle Schulen in Dresden anschreibt oder sowas? Naja, also in echt, ja, wahrscheinlich würden wir mit Dresden anfangen, dann zu so weiteren Städten bis hin zu Sachsen übergehen, bis wir irgendwann bei Deutschland angekommen sind. Genau, das klingt nach einem super Plan und deswegen nochmal einen großen Applaus für das Team School Wi-Fi Rater. So, für alle Teilnehmer hier im Saal, die Folie, die ihr jetzt gleich hier oben seht, dürfte ein paar Erinnerungen auslösen. Und zwar an den Freitag, als wir hier mit dem Hecken angefangen haben. Und zwar vielleicht fragen sich die Zuschauer zu Hause ja jetzt gerade, hey, das sind ja wirklich coole Ideen. Wie sind die Jugendlichen denn ähm, hier drauf gekommen überhaupt? Und dieses ganze Event hat ja am Freitagabend angefangen und zwar ähm, mit einer großen Brainstorming-Session hier. Und ähm, da gab es eben als Auswahl diese verschiedenen Themengebiete, die ihr hier jetzt ähm, auf der Folie seht. Und zwar das erste Thema war Netzpolitik und Überwachung, also ein ähm, sehr aktuelles Thema und ein äh, sehr politisches Thema, was uns jetzt ja hier aus dem Technikbereich auch ähm, wirklich alle angeht. Ähm, das nächste Thema war etwas breiter gefasst und zwar Gesellschaft, Asyl und Familie, also alle Jugendlichen hier. Ähm, können ja zum Beispiel mit dem Thema Familie was anfangen und sich auch einfach überlegen, hey, was für technische Lösungen gäbe es zum Beispiel daheim, die meiner Familie auch ähm, aktiv helfen würden. Das nächste Thema ist auch ein sehr aktuelles Thema, nämlich das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, was gerade also mit der aktuellen Generation und zum Beispiel Fridays for Futures auch ein, ein wichtiges Thema ist, das ähm, gerade unsere Generation auch, auch sehr stark ähm, betrifft. Und dann kam das ganz klassische Thema Bildung und Schule, also da war jetzt ja zum Beispiel das letzte Projekt aus dem Bereich Schule auch, nämlich mit der Frage dann, wie können wir unser Leben in der Schule verbessern? Gerade in Deutschland, man hat es jetzt an dem Wi-Fi-Rater gesehen, gibt es ja im Bereich der Digitalisierung auch wirklich noch Nachholbedarf, können wir hier vielleicht irgendwelche Lösungen entwickeln, die uns da voranbringen? Und die letzte Kategorie war dann die Kategorie Freizeit, Gesundheit und Sport. Mit dem Bereich Freizeit natürlich auch einfach alles, was Spaß macht. Also man muss bei diesen Hackathons ja auch nicht immer ähm, was entwickeln, was, was irgendwie ähm, ja, ähm, einen bestimmten, ein bestimmtes Ziel hat, sondern man darf ja auch einfach Projekte umsetzen, die Spaß machen und ähm, die man selber gut findet. Genau. So, wie weit seid ihr? Genau, unser nächstes Team bereitet sich schon mal vor. Und zwar, das nächste Team kommt jetzt auch eben aus dieser letzten Kategorie, aus dieser Freizeitkategorie und hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein Spiel entwickelt. Daher würde ich sagen, ich bitte um kräftigen Applaus für das Team Infinity mit Emil, Tillmann, Puzephar und Fabian. Ja, Hallo. Ähm wir sind die Gruppe Infinity, das Spiel. Moment, wir warten noch kurz darauf, dass eure Präsentation oben angezeigt wird. So, das dauert nur einen kleinen Moment. Jetzt sehen wir schon mal den Bildschirm. Wollt ihr noch mal die Präsentation starten? Genau, also wie das eben bei diesen Präsentationsevents ist, ähm, manchmal macht die Technik leider nicht so ganz mit, aber wir haben das bestimmt gleich und können dann das nächste Projekt uns anschauen. So, ähm, wir haben vorhin auch ähm, uns überlegt, die Mentoren, die den Teams ja hier ähm, während diesem Projekt geholfen haben, ähm, dass wir die Mentoren ähm, hier auch ähm, interviewen auf der Bühne. Es haben sich zwei Mentoren bereit erklärt, nämlich Karl und Hanna. Würdet ihr kurz zu mir auf die Bühne kommen? Okay, da die Präsentation jetzt funktioniert, machen wir doch gleich weiter mit der Präsentation. Also jetzt legt das Team von Infinity los. Ja, okay. Wir sind die Gruppe Infinity. Wir haben das Spiel Infinity entwickelt. In der Gruppe sind Fabian, Husefer und Tillmann und ich. Unsere Motivation, das Spiel zu entwickeln, war es überhaupt zuerst herauszufinden, wie es ist, ein Spiel zu schreiben. Und wir wollten Grunderfahrungen im Programmieren sammeln, und dabei halt, in Anführungsstrichen, eine echte Programmiersprache verwenden. Genau, beim Endprodukt haben wir uns vorgestellt, zuerst wollten wir ein 3D-Spiel -3D programmieren mit realistischer Physik auch. Das haben wir dann allerdings gelassen, weil es viel zu aufwendig war und da wir kaum Erfahrung hatten, haben wir das Gelassen. Deswegen ging es darum, ein Jump-and-Run-Spiel in 2D-Form mit einer realistischen Physik zu programmieren. Ähm, genau. ähm, wir haben uns besonders darauf konzentriert, das Grundlegende von dem Spiel zuerst zu programmieren. Das bedeutet Bewegung, das Springen ähm, und ein schöner bewegender Hintergrund. Und eine große Herausforderung von dem gesamten Spiel war auch noch mit die Hitboxen bzw. die Kollisionserkennung mit einzuprogrammieren und genau. Also Unsere Daten und Technologien, die wir benutzt haben, war JavaScript. Das ist ja praktisch. Und wir haben eine Webseite p5.js benutzt. Da gibt es sehr viele Codes, die man benutzen könnte. Und Mathematik haben wir auch sehr viel benutzt, das mit Ausrechnen. Das ist ein Screenshot aus unserem Spiel, ich zeige es noch, also man kann das auch unter dem Link spielen, aber am PC, man kann es auch auf dem Handy spielen, aber da kann man es leider nicht steuern. Ja, das ist das Spiel. Und das, die Level tun sich zum Beispiel auch selber generieren. Und ja, man kann, und das ist halt unendlich. Ja. Genau, ähm, am Anfang von dem Programmieren des Spiels hatten wir noch ziemlich viele offene Punkte, wie zum Beispiel noch ähm, Sound, achso, den haben wir gar nicht gezeigt. Ähm. Genau. Das war. Ähm, ähm, ja, und das zufällige Leveldesign, ähm, genau den Sound und das zufällige Leveldesign haben wir jetzt abgehakt und, ähm, ja, ähm, und haben es quasi jetzt in das Spiel eingebracht, ähm, dass es jetzt auch gut funktioniert. Manchmal gibt es noch ein paar Bugs, dass das Spiel irgendwie unmöglich ist, quasi, ähm, weil die Generation der Welt quasi etwas. Aus, dem, ja, aus den möglichen springen, sodass der Spieler dort nicht mehr lang springen kann. Und ja, offene Punkte waren auch noch Punkte, beziehungsweise halt Coins, die man einsammeln konnte, aber das haben wir nicht mehr geschafft und ja, den Sound können wir auch nochmal zeigen. Genau, das war der Sound dazu. Und, ja. Super, dann vielen Dank an das Team von Infinity und äh, danke auch für die coole Audio-Demo. Das freut mich, dass das wirklich noch geklappt hat. Ähm, mich würde interessieren, ihr seid glaube ich auch während der Entwicklung, ähm, habt ihr verschiedene Namen für euer Projekt durchgemacht. Wie seid ihr jetzt auf Infinity gekommen? Ähm. Wir wollten zuerst ja ein 3D-Spiel programmieren, wo wir halt besonders eine unendliche wo Welt quasi zuerst programmieren wollten. Und da 3D nicht geklappt haben, hatten wir halt versucht, das möglichst in das 2D-Spiel jetzt überzubringen und deswegen haben wir es auch gleich danach mit benannt. Davor hatten wir es glaube ich auch noch Escape the Run gemacht, weil wir noch mit Rätsel und alles mögliche mit einbringen wollten. Aber wir haben es dann doch dabei gelassen, weil wir gesagt haben, das schaffen wir gar nicht mehr und eine unendliche wird zu diesem Run passt halt eher dazu. Genau, und ihr hattet ja auch gesagt, ihr hattet noch nicht so viele Vorerfahrungen. Ist es euch jetzt rückblickend schwierig gefallen, dieses Spiel zu machen? Also wir hätten das Ganze auf jeden Fall nicht geschafft, hätten uns die Mentoren definitiv nicht geholfen. Dann hätten wir es überhaupt nicht geschafft, weil wir halt gar keine Vorerfahrung hatten mit einer Sprache wie Java. Und ja, also richtig geschafft hätten wir es glaube ich nicht. Okay, super, vielen Dank. Genau, neben diesen großen Events hier, wie jetzt Jugendhackt in Dresden, bei denen ein ganzes Wochenende übergearbeitet wird, bietet Jugendhackt auch noch andere Formate an, nämlich die sogenannten Labs. Und ähm, der Nils von Jugendhackt wird euch jetzt ein bisschen was dazu erzählen, was das Ganze ist. Danke. Ähm, ja, also ähm, genau. wir haben ja hier jetzt drei Tage lang gehackt und ähm, es gibt aber über die Events, die in verschiedenen Städten in Deutschland ähm, stattfinden, auch die sogenannten Labs und wie ihr seht, gibt es davon mittlerweile 15 in ganz Deutschland. Ähm, ganz oben im Nordosten und äh, aber auch in Bayern, in Traunstein, in Heilbronn, in Ravensburg. Und das sind feste Orte, die im regelmäßigen Rhythmus alle zwei Wochen einen Workshop anbieten. Oder ein, ja, manchmal auch einfach ein offenes Angebot haben, wo junge Menschen zwischen 12 und 18 einfach kommen können und ihre Projekte vielleicht entwickeln können und da auch wieder von ehrenamtlichen Mentoren unterstützt werden. Oder wir eben offene Angebote haben, wo vielleicht mal ein Workshop zu 3D-Druck angeboten wird oder eine Einführung zu Linux. Also ganz unterschiedliche Themen, ähm, ähm, wo man eben nicht sich verpflichtet ähm, ein ganzes Wochenende mit anderen Menschen und vielleicht eine Hotelübernachtung intensiv von morgens bis abends zusammenzuarbeiten, sondern wo man ganz niedrigschwellig erstmal vorbeischauen kann und gucken kann, was passiert da eigentlich, ähm, wenn man programmiert und was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten äh, mit Software ähm, Dinge zu kreieren. Und ähm, ja, ich habe es eben schon erwähnt, aber trotzdem ist es ganz wichtig zu sagen, diese... Diese Standorte, die arbeiten teilweise hauptamtlich, teilweise ehrenamtlich und ähm, auch dort gibt es eben Mentorinnen, die ähm, auch ehrenamtlich tätig sind und die Jugendlichen auch dort begleiten. Ich bin sehr stolz, verkünden zu können, dass wir in Kürze auch ähm, bis zu zehn neue Labs dazu, ähm, dazu addieren können. Das heißt, ähm, diese Karte wächst weiter und ähm, vielleicht schon beim nächsten Event können wir da ein paar weitere bunte Punkte auf der Karte verzeichnen. Ja. Genau. Vielen Dank an Nils für diese tolle Vorstellung der Labs. So, wir erfahren später auch noch mal was über das nächste Lab, was hier in Dresden stattfindet. Also seid gespannt. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserem nächsten Team. Oh. Wir warten mal kurz, ob die Präsentation kommt. Ja, sie ist da. Also, freut euch jetzt auf den Vortrag vom Team Netzpolitik News Push mit Matteo, Matteo, Frieda, Tobias und Paul. Genau, wir sind die Gruppe Netzpolitik News Push. Und wir sind tatsächlich aus der Brainstorming Gruppe Netzpolitik und Überwachung entstanden und Dabei kam mich die Frage oder das Problem hauptsächlich hoch, dass manche Menschen einfach zu wenig über aktuelle Netzpolitik wissen und einfach nicht mitkritisieren können, was eigentlich gerade überall falsch läuft. Und wir wollten eigentlich was daran ändern und haben uns gefragt, wie können wir das ändern? Wir können das ändern durch unser Endprodukt. Unser Endprodukt ist eine Webseite mit den aktuellen netzpolitischen Nachrichten. Dadurch... Ähm, bei unserem Endprodukt gibt es eine Push-Benachrichtigung für unbewusste Informationsübermittlung. Das heißt, ihr hockt gerade auf Instagram, ihr hockt gerade äh, äh, auf irgendeiner Webseite und arbeitet gerade in eurem neuen Projekt, wisst aber gerade gar nicht, was bei den netzpolitischen ähm, Themen gerade abgeht und auf einmal kriegt ihr eine Push-Benachrichtigung, dass schon wieder was falsch läuft und denkt euch, was geht hier eigentlich ab? Die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, sind ganz vielseitig. Wir haben zum einen äh, Informationen aus einer Newsseite äh, genommen, die netzpolitik.org heißt, und davon hat unser Server immer wieder die Informationen gedownloaded. Dieser Server hat dann mit der API zusammengearbeitet. Ja, diese beiden waren das Backend unseres Projekts. Die API hat die NutzerInnen informiert, dass es neue Informationen über die aktuelle Netzpolitik gibt, und damit war auch Front das Frontend unseres Projekts geschaffen. Also jetzt kommen wir zum Backend. Wir haben das Backend hauptsächlich in Python programmiert und wir haben unsere News aus äh, der Internetseite Netzpolitik.org aufgerufen. Die Seite könnt ihr auch gerne mal aufrufen. Ähm, wir haben die äh, News, die auf dieser Seite stehen, ähm, in unserem Skript gekürzt und auf dem wichtigsten Inhalt zusammengefasst. Und das wird dann halt dem Nutzer angezeigt. Wir haben die Website mit Flask erstellt und ähm, die Daten ausgelesen mit Beautiful Soup. Ja. Und die Website in Flask ist auch schon ein gutes Stichwort. Und zwar das Frontend, also die Website selber. Das ist äh, ganz klassisch mit HTML, CSS und Bootstrap Framework entstanden. Und die Funktion ist eben dabei, wenn man diese Push-Benachrichtigung kriegt, dann kann man auf die draufdrücken natürlich und dann öffnet sich diese Website. Und die zeigt dann eben die Artikel von Netzpolitik.org an, allerdings in gekürzter Fassung. Also damit man da ganz schnell über die wichtigsten Punkte informiert wird. Und dann kann man sich eben diese Kurzfassung durchlesen und wenn man mag auch noch auf den Originalartikel sich weiterleiten lassen. Und genau, die Notifications, die werden dann über eine eigene API verschickt mit einer App namens Notify. Und äh, das hat dann eben diesen Ablauf, dass da dann eben der Link zur Website hinterlegt ist. Und wir gucken uns dann auch einmal diese Website und gleich auch die App-Notifications in der Live-Demo an. Also das ist eben besagte Website und das sind eben Originalartikel von Netzpolitik.org, nur halt eben mit ganz wenigen Sätzen nur zusammengefasst, sodass man halt das Wichtigste hat. Und jeder dieser Artikel, wenn da wenn neuer dazu kommt, dann gibt es eben dazu die Push-Benachrichtigung und dann ist er auch ganz oben auf dieser Internetseite drauf. Und am Ende der Seite finden wir auch den Subscribe-Button. Wenn man da klickt. das macht auf dem Laptop nicht viel aktuell, aber auf dem Handy kann man dann, ähm, wird man dann automatisch in den App-Store weitergeleitet und erhält diese Notify-App, die äh, dann die Notifications ausliefert. Und dann gucken wir uns als nächstes an, wie, das, äh, wie diese Notification aussieht. Genau, also jetzt äh, triggern wir mal ein Event, dass ähm, wir sehen, wie die Notifications aussehen auf der Website als auch auf dem Handy. So, genau. Hier okay. könnt ihr es auf dem Handy sehen, im Livestream. Und ihr hier vor Ort könnt es ähm, auf der Desktop-Version sehen. Genau. Ja, jetzt seht ihr hier nochmal auch vor Ort die Screenshots, wie es aussehen kann bei den Nach Benachrichtigungen. Einmal als Handy-App da und einmal dort als Benachrichtigung selbst auf dem Handy oben als Push-Benachrichtigung. Genau. genau, wie könnt ihr die selbst aktivieren? Auf dem Handy geht ihr einfach dann auf die Notification drauf. Das könnte ich jetzt für den Stream fortführen. Äh, Handy, dass du dich selbst sperrst. Genau, also auf dem Handy gehe ich auf die Notification drauf. Oh fuck. Egal, jedenfalls geht ihr dann auf die Website drauf und könnt dann auf den Subscribe-Button drücken und dann wird euch ähm, die App angeboten zum Download. Ja, und dann ähm, gibt ihr halt in der App selbst als Stream-Netzpolitik-News-Push halt ein dann habt ihr es. Und Bei der Web-App seht ihr hier den Link. Nun, unsere Website ist natürlich noch nicht perfekt, weil wir nicht genug Zeit hatten. Und der erste große Punkt, den wir ähm, verbessern möchten, ist, wir möchten noch aus mehr Quellen unsere Informationen beziehen. Und das verstärkt mit dadurch, dass wir unsere Website noch verschönern möchten, ähm, gibt es ein besseres Interface für die den Benutzer. Außerdem möchten wir unseren Server noch stabiler machen, damit es auch wirklich immer kommt und es nicht zu Ausfällen kommt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Das war unser Vortrag zu Netzpolitik News Push. Super, vielen Dank an euch. Ähm, ihr hattet es jetzt auch schon auf dieser Slide mit drauf, ähm, diesen Punkt, ähm, dass ihr mehr Quellen gerne nutzen wollt. Glaubt ihr, das ist technisch schwierig umzusetzen? Also theoretisch, wenn die Quelle genauso ansprechbar ist wie die ähm, aus der RSS feed von ähm, ähm, Netzpolitik.org, dann ist es theoretisch super einfach, weil dann müsste man eigentlich nur diesen Link als weitere Quelle angeben. Und noch bei den IDs zwei, drei Sachen ändern, das wäre dann ganz einfach hinzugefügt. Und wenn es aber nicht so ist, dann muss man halt es leicht anpassen, aber wird auch ziemlich leicht werden, wahrscheinlich. Okay, also wir können mit noch mehr Quellen in Zukunft rechnen. Ähm, ihr habt uns auch noch was anderes mitgebracht, was hier vorne steht. Ihr könntet das noch mal kurz in den Raum halten, dass es vielleicht alle sehen und äh, dann in der Kamera zeigen. Ähm, was habt ihr denn da noch als ähm, Side-Projekt ähm, gemacht? Also vor allem für die Leute im Stream, ihr kennt es, wir reden von irgendwas, ihr versteht aber nur Bahnhof. Und das ist genau das nerdisch deutsch -Buch. So versteht ihr uns endlich. Genau, eine super Idee. Vielen Dank dafür und vielen Dank an das Team Netzpolitik News Push. Genau, in unserer letzten Zwischensession hatten wir es ja schon angesprochen. Es gibt deutschlandweit auch diese Hack Labs. Und wir sind aktuell in Dresden und möchten euch daher noch ähm, dieses besondere Angebot hier vorstellen. Und zwar kommt jetzt Moritz zu mir auf die Bühne. Er ist Mentor ähm, beim Jugendhack -Hack Lab in Dresden und wird uns jetzt was ähm, zu den euren nächsten Terminen erzählen. Ja. Bei Jugendtag da diese Woche in der seid ihr bestimmt ziemlich begeistert von der Möglichkeit die ihr hier bekommen habt und Nils hat euch ja schon erzählt es gibt noch mehr Möglichkeiten über das ganze Jahr hinweg in den Labs an Techniksachen zu basteln in, auch in Dresden wir sind in technischen Sammlungen im Keller gibt es das Machwerk das ist ein makespace Make Space das heißt dort steht Technik rum dort haben wir Laptops Dort sind auch MentorInnen, ich bin da zum Beispiel auch Mentor und wir unterstützen euch dabei, eure Ideen umzusetzen. Selbst auch, auch diejenigen Leute, die jetzt vielleicht nur im Stream zuschauen, wenn ihr Jugendliche seid und im Dresdner Raum euch aufhaltet, könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Wir haben eine Menge niederschwelliger Angebote, das heißt, falls ihr einfach nur mal ausprobieren wollt, wie das überhaupt ist, mit Technik Dinge zu basteln, haben wir zum Beispiel kleine calliope da. das sind... Kleine, kleine Chips, die ihr programmieren könnt, die ihr zum Piepen bringen könnt, die Musik machen könnt. Und je nachdem, worauf ihr Lust habt, können wir euch unterstützen. Dieses Format, das heißt Open Lab. Und außerdem gibt es auch noch andere Labs, wie schon angekündigt wurde, auch in Sachsen. Und diejenigen, die in Sachsen sind, haben ein bisschen KI, Artificial Intelligence Focus. Das heißt, wir versuchen ein bisschen darüber zu unterrichten und ein bisschen damit zu basteln, wie das dann eigentlich ist, wenn zum Beispiel Dinge selber lernen. Oder selber Analysen schaffen. Aber selbst wenn ihr davon, wenn euch das noch gar nichts sagt, ihr könnt trotzdem gerne vorbeikommen und was dann herausfinden, wie das denn eigentlich so ist. Super, vielen Dank. Ähm, in welchem Rhythmus ähm, sind denn die Termine bei euch? Ja, stimmt, habe ich vergessen zu sagen. In Dresden versuchen wir uns regelmäßig am Mittwoch zu treffen, etwa jede zweite Woche. Ihr seht, der nächste Termin, der wäre dann der 4. Mai. Da 16 Uhr, zwei Stunden lang geht das. Und hin und wieder haben wir auch kleine Inputs, kleine Workshops, vielleicht habt ihr auf irgendwas Interesse, wollt mehr darüber erfahren, dann könnt ihr uns auch eine kleine E-Mail schreiben und wir versuchen euch dann darüber was zu berichten, um das dann auszuprobieren. Genau und wenn jetzt jemand Interesse hat, kann der dann einfach vorbeikommen oder soll der vielleicht vorher noch eine E-Mail schreiben oder... Nehmen, schreiben ist ganz gut. Notfalls könnt ihr auch vorbeikommen, falls ihr ganz spontan euch dafür entschieden habt. Auf der Jugendtakt-Webseite findet ihr mehr Informationen, auch vielleicht, wenn ihr nicht aus dem Dresdner raum kommt. Die anderen Labs sind dort auch alle gelistet. Und wir freuen uns auf euch. Genau, super. Vielen Dank an Moritz. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr vom Hacken hier einfach nicht genug bekommt oder ihr sagt, ähm, hey, dieses Projekt, was wir hier angefangen haben, das, das möchten wir in einem Rahmen weitermachen und wir brauchen vielleicht auch wieder hier die Unterstützung von den Mentorinnen, dann kommt einfach vorbei in dieses Jugendhackt Lab in Dresden. So und hier bei mir ist auch schon die nächste Gruppe, das ist eine sehr große Gruppe, die größte Gruppe, die wir glaube ich auch heute haben. Ich bitte um Applaus für die Gruppe What Happened mit Lene, Peter, Tillmann, Lotte, Lea, Mara, Judith, Lou und Charlotte.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 Ja, also wir von der, der Programmierung, von, vom Zeitstrahl, den man jetzt sieht, beziehungsweise da den Code, ähm, von mir aus hier auf dem PC. Ähm, ich erzähle jetzt einfach mal was über den Zeitstrahl. Und zwar, der geht von 1800 bis 2020 und äh, ist ganz einfach zu bedienen, einfach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 Ihr wart jetzt eine ziemlich große Gruppe. Möchtet ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr euch die Arbeit zum Beispiel aufgeteilt habt? Ja, das war sehr einfach eigentlich. Es gab, naja, die Daten, äh, den Spiel, auch die Website und wir haben uns einfach ähm, auf Gruppen geteilt. Zwei bis drei Leute haben ähm, daran gearbeitet. Auch vielen Dank an unsere Mentoren Hannah, Karl und The One with the Braid, die leider nicht hier ist. Äh, die haben uns mega geholfen und ja, und ich glaube, es war auch ein bisschen einfacher. Ja, ähm, da wir so eine große Gruppe sind, da hatten wir, ähm, naja, alle was zu tun und dann am Ende ist es richtig gut geworden. Äh, ja. Okay, super. Da ihr das jetzt schon für Geschichte aufgezogen habt, ähm, ich glaube, Mathe ist auch so ein langweiliges Fach. Könntet ihr euch überlegen, das noch für andere Fächer zu machen? Ähm. Puh, Mathe, naja, schwierig. Also kommt auch die Person an, ne, würde ich sagen. Ähm, aber gerne. <lacht> Spaß. Das war ein Spaß, natürlich nicht. Das ist nur Geschichte. Wir lieben Geschichte, ja. Und wir lieben auch Mathe, deshalb brauchen wir da keine Hilfe. Ne? Leider kein Mathekurs, aber vielen Dank für diese, für diese Vorstellung. Und ich meine... Mit Einsen und Nullen kann jeder rechnen. Genau, also wir haben gesehen, es gibt auch über ganz Deutschland verteilt ähm, die jugend hackt labs und auch immer wieder ähm, solche Wochenende-Events wie hier. Falls ihr aber ähm, sagt, ach nee, also so da wirklich hingehen, das ist nicht ganz meins, ähm, da haben wir auch noch andere Angebote, nämlich zum Beispiel die Online Community Talks. Das ist eine Reihe ähm, aus der Jugendhack-Community. Also es sind ehemalige Teilnehmerinnen oder Mentorinnen, ähm, die ähm, bei Jugendhack dabei waren. Und ähm, die treffen sich auch in regelmäßigen Abständen ähm, online zu Events und äh, reden hier über ähm, ganz verschiedene Themen, die sie aktuell bewegen oder über Projekte, die sie gemacht haben oder auch über ähm, Events, die durchgeführt wurden. Also hier zum Beispiel sind Community Talks ähm, zu dem Spiel Oh My Git. Das ähm, habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. Ähm, das ist ähm, ein Lernspiel, ähm, was, was sehr viel Spaß macht ähm, und äh, das ihr auch selber online ausprobieren könnt. Ähm, oder im Talk 13, da ging es darum, ähm, wie ist es denn, ähm, ein Remote-Event durchzuführen? Also während der Corona-Phase ähm, konnten ja leider diese Vor-Ort-Events nicht mehr stattfinden und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind einige Events dann ähm in die Online-Welt umgezogen und haben das dann zum Beispiel per Zoom durchgeführt. Das, das sind nochmal ganz andere Erfahrungen, die man da sammelt, wenn man das online macht. Es muss ganz anders organisiert werden. Man muss gucken, dass der Server stabil bleibt, damit, damit natürlich das Telefonat funktioniert und nicht irgendwie plötzlich die Verbindung zu allen abbricht. Also das sind nochmal ganz andere Erfahrungen, die zum Beispiel hier besprochen werden und auch nochmal einen interessanten Einblick bieten natürlich hinter die Kulissen, denn wie wird eigentlich so ein Event ähm, organisiert? Und ähm, hier ist auch nochmal ein Community Talk aufgeführt, zu einer sehr, sehr coolen Reihe. Denn ähm, es gibt hier bei ähm diese vernetzten Welten. Und zwar geht es da auch um die Kommunikation in andere Länder. Also bei diesem Talk ging es zum Beispiel um die Erfahrungen ähm, mit einem Austausch ähm, nach Japan, wo man sich dort mit Jugendlichen getroffen hat. Ähm, das ist nochmal wirklich eine Erfahrung, glaube ich, hier ähm, ans andere Ende der Welt geflogen zu sein. Und da könnt ihr auch in diesen ähm, Talks hier nochmal mehr drüber hören. Genau. Und ähm, an alle Teilnehmer hier jetzt, ihr seid natürlich auch ähm, herzlich eingeladen. Ihr seid jetzt auch Teil dieser jugend community Also ähm, traut euch und vernetzt euch auch ähm, bitte. Genau. So, das nächste Team ist hier auch schon neben mir. Und ich freue mich jetzt auf ähm, ein Hardware-Projekt tatsächlich. Und viel Spaß jetzt mit der Vorstellung von Presence Board mit Marvin, Joel und Elias. Wenn's mal geht. Genau, das Bild kommt sofort. Genau, was wir hier kurz gesehen haben, war auch das Alpaka, was ihr ähm, auch öfters in diesem Livestream gesehen habt. Das steht zum Beispiel hier auch vorne mit drauf. Genau, jetzt geht es aber los mit der Präsentation. Also wir sind Elias, Marvin und Joel. Wir haben ein Pr Present Board gemacht. Für die, die nicht wissen, was Present Board heißt, das ist eine Anwesenheitstafel. Und der Sinn des Bordes? Erklärt euch Elia. Also der Sinn dahinter ist sozusagen, wenn man nach Hause kommt und äh, manchmal hat man ja einfach keine Lust, ins Treppenhaus zu gehen und rumzuschreien, Hallo, wer ist zu Hause? Und äh, deswegen haben wir überlegt, dass man sozusagen zur Tür reinkommt und dann, also das funktioniert mit, äh, also ja, man hat dann immer so einen NFC-Chip und kann ihn dann da dran halten. Und dann sieht man direkt, ähm, wer ist zu Hause, wer ist nicht zu Hause. Und, ähm, das, genau. und wenn man äh, halt, äh, wenn man wieder rausgeht oder so, beispielsweise zu einem Freund, kann man äh, sozusagen wieder seinen Chip dran halten, auf Ich bin bei einem Freund äh, klicken. Und dann ähm, wird sozusagen angezeigt, ähm, wo man ist. Und das, also wir hatten uns jetzt gedacht, das sagt auch, dass äh, also es wird weniger Streit in der Familie sein, weil die Eltern zusammen nach Hause kommen können und direkt sehen, ah, mein Kind ist da und da. Und dass sie es nicht noch anrufen müssen und fragen müssen, Hä, wo bist du? Schule nicht schon lange zu Ende und genau. Das Anwesenheitsboard ist mit NFC, funktioniert mit NFC-Chips ähm, oder, ja genau. Ähm, dies funktioniert auch mit LEDs. Also es kommen LEDs hier, zeigen wir mal kurz. LEDs gehen dran und die Lichter gehen Rot an das heißt es ist gerade. jeder ist gerade in der schule zurzeit so und wenn ich jetzt hier halt auf arbeit zum beispiel drücke dann wird <lacht> dann ja das also das ist noch etwas verbesserungsfähig wir haben es nicht ganz fertig kriegen können aber man muss auch dazu sagen ja also das ganze Gehäuse ist aus dem 3D-Drucker und mit dem Laser-Cutter gemacht. Die Technik besteht aus einem sehr, sehr langen Code und ähm, vielen, vielen Kabeln und einem Arduino, was wirklich äh, wir dreimal austauschen mussten, bis es dann funktioniert hat. Und es ist... Wir haben es mit, mit C++ programmiert, das, äh, das ist so ähnlich wie Java, ähm, wir hatten auch nur einige Vorkenntnisse im Programmieren, 3D-Modellierung hatten wir überhaupt nichts und deswegen ähm, hätten wir es nie ohne die ganzen Mentoren geschafft, die uns geholfen haben und ein mentor der hat sich auch der war heute einfach der war heute nicht mehr da das hat uns wirklich sehr viel äh, zeit gekostet weil jetzt nur noch ein mentor da war ähm, und es gab dann auch einige probleme mit der technik wie schon gesagt wird das der arduino mit dem wir die ganze technik betrieben und programmiert haben mussten wir dreimal austauschen um dann den richtigen zu ja und dreimal die kabel vertauschen und uns fehlte am Ende dann wirklich Zeit und jetzt am Ende war es schon noch ein ganz schönes Gehetze ähm, genau am besten zeigen wir das jetzt noch einmal in Live und zwar halte ich jetzt meinen Chip dran und ich bin bei der Schule. Jetzt gehe ich zum Freund. Und dann bin ich beim Freund. Und nach einer Zeit geht es automatisch aus. Und wenn ich ihn wieder dran halte oder eine Taste drücke, geht es wieder automatisch an. Ja. Super. Vielen Dank an das Team Presence Board. Ihr habt ja schon gesagt, ähm, anders als einige andere Projekte, habt ihr hier wirklich mit Hardware ähm, was gebastelt. Und ihr habt auch schon gesagt, ihr musstet dafür jetzt ähm, verschiedene Sachen einsetzen, wie 3D-Druck und Arduinos. Ähm, ähm, was von euch ist ähm, euch denn da am schwersten gefallen? Na, also wir hatten halt durch, also als, am schwersten ist uns als Gruppe gefallen, dass wir äh, dieses Ganze mit Kabel und so, also wir hatten gar keinen Plan von dieser Elektrotechnik. Ähm, da hatten wir zum Glück ähm, ein paar gute Mentoren, die uns da auch geholfen haben. Ähm, aber es war dann trotzdem, wir mussten viel im Internet recherchieren und so, dass wir halt ähm, auch alles richtig verkabeln und so. Also ich denke, die Verkabelung und das Programmieren ist uns wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Das war wirklich sehr... Genau, aber ich glaube, das Produkt kann sich wirklich sehen lassen. Ich glaube, wenn ihr das euren Eltern zeigt, dann werden die sich bestimmt freuen, immer zu wissen, wo ihr seid. Könnt ihr euch vorstellen, dass es vielleicht andere Jugendliche gibt, die nicht immer wollen, dass ihre Eltern wissen, wo sie sind? Kann ich mir vorstellen. Genau, dann braucht dieses Wort wahrscheinlich einfach die richtige Anwendergruppe. Aber cooles Projekt und vielen Dank an das Team Presence Board. So, wir hatten über die Labs geredet zuletzt. Wir möchten euch aber natürlich nicht vorenthalten, dass es auch noch weitere Wochenendevents gibt. Und zwar stehen die nächsten Termine für das Jahr 2022 auch schon fest. So, da oben seht ihr die Termine. Also der nächste größere Hack findet in Frankfurt am Main statt und zwar vom 17. bis zum 19. Juni. Und der darauffolgende Hack, der findet in der Region Rhein-Neckar statt, genauer gesagt in Mannheim und läuft vom 15. bis zum 17. Juli. Die Anmeldung für diese beiden Events läuft auch aktuell schon. Also gerade wenn ihr zu Hause jetzt Lust bekommen habt und sagt, ähm, oh, ich möchte auch mal zu so einem ähm, Event, ich möchte da dabei sein, ähm, könnt ihr euch jetzt für eins von diesen beiden Events hier anmelden. Ähm, Ende des Jahres gibt es auch noch weitere ähm, Events, zum Beispiel eins in Hamburg. Das findet vom 2. bis zum 4. September statt ähm, und in Linz in Österreich tatsächlich. Das findet vom 28. bis 30. Oktober statt. Genau. Für die Teilnehmer ist die Teilnahme an diesen Events ähm, kostenlos. Es wird sich auch um die Verpflegung gekümmert. Ähm, und wenn ihr von weiter anreist, ähm, dann werdet ihr da auch unterstützt, was die Anreise und die Unterbringung im Hotel angeht. Also deswegen, ähm, wenn ihr Lust habt, dann meldet euch wirklich ähm, für diese Events an. Das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung. So, und damit die Events eben in dieser Form auch stattfinden können, ist Jugendhackt auf Spenden angewiesen. Ähm, denn ja, also so ein Wochenende hier, ähm, das ist ganz schön teuer und ihr habt es ja mitbekommen, hier sind ganz viele Leute dabei, die einfach auch helfen müssen, das zu organisieren. Deswegen ähm, unter jugendhackt.org slash spenden findet ihr verschiedene ähm, Optionen, wie ihr dieses Projekt unterstützen könnt. Also ihr könnt gerne einfach einmalig etwas spenden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, eine Fördermitgliedschaft. Zu beantragen. Das geht schon bei weniger als 10 Euro im Monat los und hilft einfach dabei, dass Jugendhackt in dieser Form so weitermachen kann und auch in den nächsten Jahren weitermachen kann und ähm, dass wir zum Beispiel noch mehr Lab Standorte haben und wir wirklich dieses Thema Digitalisierung in Deutschland ähm, noch weiter voranbringen und natürlich, dass wir hier ähm, wirklich coole Events haben, ähm, bei denen so coole Projektideen dabei rumkommen, wie ihr sie jetzt gerade gesehen habt. Also ich glaube allein das ist schon ein Grund, dass man sagen könnte, hey, Jugendhackt, das hat vielleicht meine Spende verdient. So. Genau, neben mir hat sich schon das nächste Team aufgestellt. Und zwar ist das das Team Walpacker mit Amelia, Max, Felix, Simon und Peter. Genau, wir warten wieder kurz, bis der Bildschirm da ist. Ich glaube, das Team Walpaka können wir nachher auch zu ihrem Namen befragen. Der hat sich die letzten Tage, glaube ich, auch ein paar Mal geändert. Also... Wir sind das Projekt Walpaka, bestehend aus Simon, Peter, Felix, Emilia und mir, Max. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn man so auf Instagram ab und zu Werbung bekommt, ja, hier möchten Sie bei uns abstimmen über irgendwelche Wahlen für Bundestag oder sowas, muss man sich meistens anmelden und das finden wir, das fanden wir doof, plump gesagt. Das heißt, wir haben dann uns die Lösung gestellt, eigene Webseite machen, wo, dieser, wo diese Hürde von der Anmeldung komplett gestrichen wird. Dazu haben Emilia, Felix und ich das Frontend gemacht und Simon und Peter haben das Backend gemacht. Und Peter wird jetzt auch mit dem Backend fortfahren. Also für das Backend äh, äh, haben wir äh, Uh, Node.js als die Technologie, die wir benutzen möchten, gewählt. Uh, dann auch uh, haben wir uh, Expre uh, Express Framework benutzt, uh, der uh, uh, uns die uh, Entwicklung uh, vereinfacht, uh, um die Kommunikation zwischen Backend und Frontend zu ermöglichen, uh, wurde ein eine API entwickelt, auch im Node.js, äh, äh, die äh, ermöglicht auch äh, äh, zum Beispiel äh, Apps von Drittanbietern auch äh, die, äh, die Verbindung mit äh, diesem Backend. Und als äh, Proof of Concept äh, haben wir nicht äh, die äh, reale äh, Datenbank benutzt, äh, sondern nur auch eine eine JSON-Datei. Jetzt äh, wird äh, Felix äh, etwas über das Frontend sagen. Genau das Frontend, also das, was man später sieht. Davon gab es zwei Versionen. Die erste Vers oder beide Versionen wurden einmal mit HTML programmiert. Das ist halt so, was damit die Website am Ende steht. Und die eigentliche Programmierung war auch in JavaScript bei beiden. und der einzige Unterschied ist die Gestaltung, halt bei der ersten Version wurde das Ganze mit CSS gemacht und bei der zweiten mit SASS und ähm, ich habe mich so ein bisschen in das CSS äh, reingefuchst und da haben wir auch genau das bei rausgekommen. Genau. Ja, okay, also das ist unsere erste Webseite, die haben wir drei erstellt, also praktisch erstellt. Da kann man eben auch abstimmen und dann gibt es halt leider noch kein richtiges Ergebnis. Aber das war klar. Okay, ja, genau, dafür haben wir ziemlich lang gebraucht. Als zweite Webseite haben wir eine etwas andere als aussehende Webseite gemacht. Wenn man auf, das, auf die Admin-Seite geht, kann man eine neue Umfrage erstellen. Einfach die Frage angeben und dann kann man beliebig viele Antworten hinzufügen. Einfach auf Bestätigen drücken und dann wird das übernommen. Wenn man wieder auf die Startseite geht und auf Aktuelle Umfrage kann man selber te teilnehmen und dann sieht man das Ergebnis der Umfrage in einem Balkendiagramm. Ja, also das ist dies, was wir geschafft haben. Vielleicht hat es jemand entdeckt, auf der Administratorseite stand auch etwas von neuer Gruppe. Das ist ein zukünftiger Plan, der für mehr Zeit als Idee wäre. Also praktisch Gruppen mit verschiedenen Leuten, in denen wir halt immer neue weitere Umfragen können, ohne dass eben halt jeder zu dieser Umfrage, neuen Umfrage finden muss. Außerdem würden wir gerne erarbeiten, dass jede Umfrage auch mehr als nur eine Frage haben kann. Zusätzlich wollen wir auch, dass wir haben hier später noch einen QR-Code, der eine mehr als 50-prozentige Chance hat zu funktionieren. Dasselbe gilt dafür, dass, wie es viele gesehen haben, dass Yay an der richtigen Stelle ist. Auch 50-prozentige Chance, dass es hinhaut oder nicht. Ja... Das ist es auch schon so ziemlich, ah ja, und natürlich auch ein besseres Passwort, denn Plaintext in Code ist tatsächlich nicht die beste Möglichkeit. Genau, also vielen Dank an das Team Wahlpacker. So, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ihr hattet ein paar Namen, wie seid ihr jetzt auf diesen Namen gekommen? Wir fanden alle die Alpakas sehr süß und wir hatten eine Wahl-App, also haben wir das einfach kombiniert zu Wahlpaka. Okay, das ist natürlich super. Wenn ihr euch vorstellt, ihr geht mit diesem Projekt tatsächlich live, würdet ihr eine Moderation der Fragen vornehmen wollen oder dürfte man auf eurer Website tatsächlich jede Frage stellen? Also wir haben es eher so gedacht, dass man die äh, Anwendung einfach auf seinen eigenen Server hosten kann und man selber einfach Fragen erstellen kann, also Umfragen. Okay, dann kann man das ja wirklich benutzen für ähm, seine eigenen Projekte. Sehr, sehr cool gemacht. Vielen Dank an das Team Walpaka. So, und... Wir haben es jetzt schon ein paar mal in den vorträgen gehört dass die teams gesagt haben hey wir könnten heute ähm, nicht das präsentieren was wir jetzt hier haben ähm, ohne die mentoren die hier ähm, bei uns dabei gewesen sind und ähm, an dieser stelle wollen wir auch einfach nochmal danke sagen und dafür würde ich nochmal ähm, den nils zu mir auf die bühne bitten genau du hast es schon gesagt ähm Jugendhack lebt von ehrenamtlichem Engagement, also von ähm, den Menschen, die ihr Wochenende ähm, hier mit den Jugendlichen und mit uns verbringen und ihre Zeit hier äh, investieren und die den jungen Menschen bei, ihrer, bei der Umsetzung ihrer Projekte helfen. Und ähm, an diesem Wochenende möchten wir ganz besonders Danke sagen an Yuki, Anouk, Edgar, Chrissy, Karl, Tobias, Moritz, Pascal, Robert, Mirko, Johannes, Gabriel, Timo, The One with the Braid, Hannah, Martin... Elian und Simon. Steht doch mal kurz auf und lasst euch applaudieren. Und mein zweiter Dank gilt äh, dem gesamten Orga-Team, das hier so im Hintergrund fleißig alles ähm, alles irgendwie gelöst hat, was sich an Problemen oder an Fragestellungen gegeben hat. Und dazu gehörten Nick, Teresa, Julia, Cassandra, Aldi, Benjamin, ich, Robert, Sebastian, Katja, Kirsten, die leider heute nicht da sein kann. Schöne Grüße, Kirsten. Ähm, Lucy, Deborah, ähm, vielen Dank auch dir, dass du heute hier bist. Nico und Lena, die die Talks gehalten haben. Auch dafür bitte nochmal einen Applaus. auch schon wieder weg genau also vielen dank an alle leute die sich hier engagiert haben was vielleicht auch noch eine erwähnung wert ist ich habe gehört dass einige der mentoren die heute dabei sind auch selber teilnehmer hier früher waren und das ist natürlich auch eine super entwicklung wenn man hier jetzt vielleicht auf so einem event dann wirklich in die programmierung einsteigt und anfängt zu hacken und dann ein paar jahre später auf der anderen seite steht und als mentor hier dann schülern helfen kann ihre projekte umzusetzen das finde ich ganz ganz klasse so, wir haben noch zwei Präsentationen, bevor wir leider zum Abschluss der Veranstaltung kommen, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Vorstellung von dem Team Kennst du den Sport? Und zwar gehalten von Nora, Emma, Paul, Oskar, Lene und Yannick. Okay, ähm, Wir sind das Team, kennst du den Sport? Also Unsere Idee war es, eine Quiz-Webseite zu machen, wo man verschiedene Fragen zu verschiedenen Sportarten beantworten kann und so vielleicht äh, neue Sportarten kennenlernt, die man auch für sich dann entdeckt. Genau, äh, wer hat eigentlich alles mitgemacht und wer hat was gemacht? Ähm, also äh, das Frontend-Team waren äh, einmal ich, Paul, Lene und das Backend-Team waren einmal Emma und Nora. Ähm, Im Frontend haben wir mit HTML, CSS und Javascript gearbeitet, im Backend mit Python, mit Bottle und SQLite, also SQL-Datenbanken. Genau, natürlich hatten wir auch einige Herausforderungen, beispielsweise, dass wir am Anfang viel zu viel vorhatten, wir hatten viel zu viele Ideen und mussten erstmal schauen, was wir überhaupt in dieser Zeit, die wir haben, umsetzen können und was realistisch ist. Ähm, Einige kannten sich einfach auch noch mit den, nicht mit dem Programm aus, die wir genutzt haben. Das heißt, wir mussten uns damit erstmal zurechtfinden. Technische Probleme gab es auch. Ähm, und zwischendurch hat ab und zu mal die Konzentration nachgelassen, weil man einfach komplett müde war oder so. Ähm, was wir noch machen wollen, was noch nicht so vielleicht perfekt ist an der Website bis jetzt. Wir wollen auf jeden Fall noch mehr Zeit in die Gestaltung, in die Gestaltung stecken, da man da bestimmt noch viel machen kann. Wir wollen auch mehrere Quizze noch erstellen, da es sehr viele Sportarten gibt, die vielleicht unterschätzt und nicht wertgeschätzt werden. Und auch gegen andere Spieler, also eine, ein Online-Modi, wo man gegen andere Spieler spielen kann und Ranglisten erstellt werden. Und Fakten zu verschiedenen Sportarten hinzufügen, damit man sich mit denen auseinandersetzen kann. Ich mache einfach mal weiter. Also wir wollten noch machen, dass man dann direkt Vereine in der Nähe sieht bei denen man dann auch direkt ein Probetraining beantragen kann. Man soll sich auch ein eigenes Profil erstellen können, womit man dann in den Ranglisten angezeigt wird. Und wir wollten noch einen neuen Modus hinzufügen, welcher Sport passt am besten zu mir, aber da sind wir gerade erst beim Testen. Das war tatsächlich die erste Zeichnung, die wir angefertigt haben. Wir hatten noch nicht so eine richtige Idee für das Startbild, also wie die Website überhaupt aussehen soll. Für die Frage, also wenn die Frage angezeigt wird, hatten wir eigentlich schon ein relativ klares Bild, eigentlich genauso wie bei Quizduell, bloß halt mit Sportfragen. Und wenn man dann alle zehn Fragen beantwortet hat, kam man zu einer Ergebnisseite. Dort hatte man dann so wie zu sagen Kärtchen, wo ihm angezeigt wurde mit grün und rot, welche Farben man richtig, welche Fragen man richtig und welche Fragen man falsch hatte. Wenn man die dann angeklickt hat, wurde man zu einer neuen Seite sozusagen weitergeleitet, wo man dann die Frage gesehen hat und die richtigen und falschen Antworten. Und am Ende kann man dann zurück zur Startseite. Genau, also ich habe mich ein bisschen um die Fragen gekümmert. Ich habe mir sehr viele Fragen ausgedacht ähm, und die in eine Tabelle geschrieben und dann habe ich noch ein Programm geschrieben, wodurch dann die Fragen auf der Website zufällig angezeigt werden. Sozusagen zufällige Fragen aus bestimmten Kategorien ausgewählt werden. Und Hier sieht man dann nochmal den Aufbau von der Tabelle. Das ist jetzt die Start-Website, wie sie gerade im Moment ist. Ist noch sehr einfach aufgebaut. Links oben hat man dann halt den Knopf, wo man dann alle... Alle quizze die wir bis jetzt haben sehen kann sonst nichts besonderes ich im frontend team die frage also die Fragenbox sozusagen designt ähm, und wenn man jetzt zum beispiel auf einen button drücken würde der richtig ist wird die antwort daneben zum beispiel grün und wenn man etwas falsch drückt wird die antwort rot das ist eigentlich schon fertig wir hatten aber leider nicht die Zeit, das jetzt noch im, mit dem Backend-Team zusammenzufügen, aber das wird sicher in nächster Zeit kommen. Ja, wir müssen mal kurz umbauen hier. <lacht> So, jetzt sieht man vielleicht nochmal meinen Code, den ich geschrieben habe. Also wir haben quasi, Emma hat das quasi mit Python geschrieben, quasi so eine Art... Server, das, den wir jetzt starten gleich, wenn das hier mal angezeigt wird. Ähm, genau, und dann wird die Webseite gestartet und dann sehen wir gleich, wie die Webseite aussieht. Ja, ähm, also das Problem, was gerade aufgetaucht ist, war schon öfters so. Ähm, wenn ich das jetzt machen müsste, müsste der Laptop noch mal neu gestartet werden. Ähm, ja, leider können wir es jetzt nicht zeigen. Ähm, wir wollten nochmal den Mentoren danken, dass die uns äh, so gut geholfen haben. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen. Hast du nicht gemacht? Ich denke so. Ja. Dann vielen Dank schon mal an das Team. Kennst du den Sport? Ich glaube, euer Projekt ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man hier jetzt bei so einem Hack nicht nur Programmierkenntnisse braucht, um was umzusetzen, sondern zum Beispiel auch ja Wissen über Sport braucht, um diese Fragen zu erstellen. Macht ihr im Team denn verschiedene Sportarten? Ganz unterschiedlich, zum Beispiel Emma macht Eiskunstlauf, ich mache Kickboxen und Nora hier macht Leichtathletik. Von den Jungs weiß ich jetzt nicht. Okay, da haben wir aber auf jeden Fall schon mal ein, ein sehr breites Sportwissen versammelt. Da wir die Website jetzt leider nicht sehen können, ähm, wenn ihr das Frontend und das Backend zusammengefügt habt, würdet ihr das Projekt dann online stellen? Vielleicht kommt darauf an, wie lange wir jetzt noch brauchen, um daran weiterzuarbeiten und wie viel Zeit wir jetzt dafür haben, ob wir überhaupt daran weiterarbeiten. Aber bestimmt Genau, das ist, die, das ist die Antwort, die man hier im Publikum auch hören möchte. Also vielen Dank ähm, für das, ähm, an das Team, ähm, kennst du den Sport? So und ähm, wenn man jetzt daheim im Publikum sitzt oder ähm, auch hier im Saal und sich denkt, Oh, das waren jetzt eine ganze Reihe ähm, an Projekten. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Team als erstes angefangen habt. Ähm, dann gibt es hier gute Neuigkeiten, denn wenn ihr auf ähm, jugendhackorg slash Projekte geht, dann könnt ihr die vergangenen Projekte von diesen ähm, Hackwochenenden euch anschauen. Und ähm, das Ganze hier wird ja im Livestream aufgezeichnet. Ähm, das Team hier arbeitet daran, in ähm, nächster Zeit auch alle ähm, Videos von diesen Präsentationen hier auf diese Website zu bringen. Ihr findet das Ganze dann, wenn ihr ähm, euch, wenn ihr auf diese Seite geht und dann nach Dresden filtert und dann nach dem Jahr... 2022 und dann könnt ihr euch diese ganzen Vorträge hier ähm, auch nochmal angucken und ähm, die Projekte nochmal in Ruhe anschauen. Genau, wenn ihr in Social Media unterwegs seid, dann ähm, seht ihr hier unten auch die Hashtags, die jetzt über dieses Wochenende benutzt wurden. Das ist der Hashtag hier Jugendhackt und ähm, JH Dresden 2020. Und äh, unten seht ihr eine Liste der Social-Media-Kanäle. Da findet ihr auch noch Postings ähm, oder Status-Updates über dieses Wochenende und könnt ihr auch noch mal ein bisschen nachlesen, ähm, wie das Ganze so abgelaufen ist. So, und ähm, wir hatten es vorhin angekündigt und ich würde sagen, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, noch mal die beiden Mentoren hier auf die Bühne zu holen. Deswegen noch mal ein Applaus für Karl und Hanna. Genau, Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr wart jetzt als Mentoren dieses Wochenende dabei. Wie geht es euch? Was habt ihr erlebt? Ähm, also mir geht es zumindest äh, ganz gut, aber ich bin unfassbar müde. Ich war Teil dieses, ähm, dieser sehr großen Gruppe vorhin. Ähm, die, die, ja, sie winken mir gerade so lieb aus dem Publikum, die den Geschichtsunterricht spannender machen wollten. Und äh, mit einer Teilnehmerin saß ich dann gestern Nacht noch irgendwie bis um zwei äh, in der Hotellobby und wir haben noch die letzten Sachen am Code gefixt, damit heute alles präsentationsfähig ist. Und wie geht's dir? Ja, ähnlich. Ähm, es war unglaublich schön, es hat super viel Spaß gemacht. Ich war auch bei der gleichen Gruppe dabei, bei den Geschichtsleuten aber äh, der Schlaf kommt dann doch immer etwas zu kurz, aber das tut man gerne. Genau, also ihr würdet sagen, es lohnt sich hier bei Jugendhackt auch als Mentor dabei zu sein. Definitiv, also man trifft ganz viele tolle Leute bei den Teilnehmenden, bei den MentorInnen und es ist einfach unglaublich schön. Genau. <lacht> Euer Team hatte ja ähm, auch eine Webplattform. Ähm, was für Technologien habt ihr dann ähm, mit den ähm, Teilnehmern zusammen eingesetzt? Äh, das sind die ähm, üblichen Webtechnologien sozusagen, also HTML, CSS, JavaScript. Wir haben es, glaube ich, heute schon bei äh, ganz vielen Projekten gehört. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö, das waren so die großen. Und äh, das war auch sehr, sehr spannend, weil ähm, einige aus dem Projekt auch relativ unerfahren bisher mit den Webtechnologien waren am Anfang des Projekts, aber ähm, glaube ich, über, den, über das Wochenende ultra viel gelernt haben und ich habe auch mitbekommen, wie teilweise Leute, die am Anfang gar nichts konnten, sich total viel erklärt haben und dann besser erklären konnten als ich am Ende die Sachen, die sie zwei Stunden vorher erst gelernt haben. Ja, also da gab es ganz viel Begeisterung und ganz viel Motivation, auch neue Sachen auszuprobieren und zu lernen und ähm, am Ende sitzt man dann doch irgendwie immer vor etwas und fühlt sich so, als hätte man das noch nie gemacht. Das geht einem auch als Mentor so, das ist nicht nur, wenn man hier teilnimmt. Und am Ende funktioniert es dann doch irgendwie und dann spielt man ein bisschen damit rum und plötzlich steht man da und sagt, wow, das hat jetzt alles irgendwie in den zwei Tagen funktioniert und das hätte ich nie gedacht, dass wir das hinbekommen. Ja, es ist, Mich beeindruckt das einfach jedes Mal wieder sehr. Genau, also wenn wir jetzt im Stream noch Informatikstudenten dabei haben oder ähnliche Programmierer, ihr würdet sagen, es lohnt sich hier als Mentor mit dabei zu sein. Definitiv. Okay, super, dann vielen Dank an Karl und Hanna, die uns auch noch etwas aus Mentorinnen-Sicht bei diesem Event erzählt haben. Gerne geschehen. So, und da sind wir auch schon bei unserem letzten Team angelangt. Ich freue mich ganz besonders, auch hier nochmal den Fortschritt seit gestern Abend gesehen zu haben. Und bitte um einen großen Applaus für das Team Cookie Crumbler mit Siri, Jan, Florian, Niklas, Niklas, Alexander, Ferdi und Ancan. Ja, jeder Mensch verbringt beim Surfen mindestens fünf unnötige Sekunden, Cookies zu deaktivieren bzw. einzuschränken.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 Wir wollen euch jetzt aber nicht ganz traurig einfach nach Hause gehen lassen, sondern jetzt kommt die Lucy zu mir auf die Bühne, die euch noch ein paar Folgeveranstaltungen vorstellt, die euch interessieren könnten. Ja, und zwar gibt es neben Jugendhack noch so ein, zwei andere Projekte, die uns sehr am Herzen liegen und die möchte ich einfach mal ansprechen, euch nennen, euch im Saal und auch allen im Stream die Anregung geben, da mal vorbeizuschauen. Also wir haben schon gehört, an dem Wochenende habt ihr ganz viel Neues gelernt und vielleicht so erste Anregungen bekommen, was euch noch interessieren könnte. Dafür ist vielleicht die Cross-Media-Tour ganz interessant, vor allen Dingen für alle, die hier in Dresden sind. Das sind Ferienangebote, die sich mit allen möglichen Medien beschäftigen. Ihr könnt lernen, wie man Filme macht, Fotosafaris, äh, Scratch-Spiele programmieren. Ähm, vielleicht braucht ihr das auch alles gar nicht mehr, weil ihr ja so viel ähm, schon mitgemacht habt, dieses Wochenende. Genau, da könnt ihr einfach mal vorbeifahren. Vorbeischauen auf der Website, die nächsten Ferien kommen. Das sind die Sommerferien. Und da ist übrigens auch das Lab in Dresden nochmal drin. Da könnt ihr auch alle Termine vom Lab in Dresden sehen. Alle von euch, die äh, sehr spielaffin sind, sind herzlich eingeladen, sich beim Gamescamp anzumelden. Das ist das, was ihr oben in der Ecke seht. Das ist jetzt schon im Mai. Es ist äh, wie bei Jugendhackt, es wird alles übernommen, die Anreise, die Übernachtung und äh, die Verpflegung. Es ist im Barcamp-Format, das heißt, ihr könnt euer Wissen mit anderen ähm, gaming begeisterten Menschen teilen und einfach ein wunderbares Wochenende verbringen. Und zu guter Letzt ähm Sowieso allen, die im Saal sitzen und aber auch allen, die den Stream gucken, hier sind wunderbare Projekte entstanden. Und ich will euch einfach nur bitten, bitte reicht sie beim Deutschen Multimedia Preis ein. Wir suchen äh, seit April und noch bis August genau solche Projekte wie die, die entstanden sind. Ähm, multimediale Projekte, wo ihr eure tollen Ideen zusammengeschmissen habt und einfach tolle Sachen geschaffen habt. Wir zeichnen die nämlich total gerne aus und stellen sie auch total gerne aus. Ähm, beim Deutschen Multimedia-Preis. Genau. Soweit äh, von meiner Seite. Dankeschön an Lucy. Genau, ähm, das war das Finale von Jugendhack hier in Dresden. Wir haben heute schon ganz, ganz viel Danke gesagt. Danke an die Mentorinnen, danke an das Orga-Team, was hier dabei war. Was ich zum Schluss noch gerne sagen möchte, danke an euch Teilnehmerinnen, dass ihr da wart, dass ihr hier diese coolen Projekte umgesetzt habt. Jugendhackt lebt natürlich davon, dass ihr zu diesen Veranstaltungen kommt und hier Spaß habt und hier was lernt und entwickeln könnt. Deswegen würde ich sagen, nochmal einen Applaus für all unsere Teilnehmerinnen hier. Genau und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten jugend Hack event oder vielleicht bei einem anderen von den coolen Events, die hier im Raum Dresden stattfinden, demnächst mal wiedersehen und würde mich dann im Namen des Teams verabschieden, gerade auch von unseren Zuschauern daheim und sagen, hoffentlich bis bald, macht's gut.